Der Adidas Predator, ein wahres Phänomen der Fußballschuhe. Die Frage, die sich hier natürlich stellt, ist, welches Adidas Predator Modell passt am besten zu mir und wie groß ist eigentlich der Unterschied zwischen den verschiedenen Preisklassen? Genau das klären wir im heutigen Video. versporen schauen wir uns heute die Adidas Predator Freak Modelle an. Wir haben hier vier unterschiedliche Preisklassen. Das sollte man natürlich im Test hier auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Generell gesagt kann man natürlich mit jedem Fußballschuh ja, gut Fußball spielen, aber es gibt definitiv Unterschiede, die wollen wir euch heute erklären. Und ich würde sagen, wir starten natürlich mal direkt in den Top-Performance-Schuh und das ist natürlich der Adidas Predator Freak Plus. Sprich, Plus steht für die Laces-Variante. Damit ist auch klar, am Schuh befindet sich keine Schnürung die man nach oben schon Schuh erkennen kann. Was natürlich bei diesem Fußballschuh das Besondere ist, dass logischerweise Demons in Obermaterial, das sind diese Spikes hier auf dem Obermaterial, sind reduziert im Vergleich zum Priliter New Taylor. da war das Ganze noch an der Anzahl von 406, jetzt sind es ungefähr 225 am Top-Performance-Schuh. Man muss sagen, dass sich die Spike-Form auf jeden Fall verändert hat, das Ganze ist nochmal aggressiver geworden, ist sind äh, prägnanter geworden und laut das auch nochmal gezielter angebracht und so natürlich genau diesen Vorteil des Krips nochmal besser am Schuh unterzubringen. Außerdem neu ist, dass jetzt hier auch an der Socke dieses das reo material zu sehen ist, was ich auch optisch sehr, sehr cool finde, aber auch performance-technisch macht das Ganze auf jeden Fall Sinn. Was man allgemein zum Pre-Leader sagen muss, ist die Passform. Wir haben einen schmalen Fersenbereich, einen relativ breiten Vorderfußbereich. Das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, vor allem bei der Laceless-Variante. Hier haben wir den Vorteil, dass der Lockdown im Vergleich zum Mutator nochmal verbessert worden ist. Vor allem hier in der Sockenkonstruktion. Die Socke läuft jetzt quasi in den Fersenbereich, sprich, es ist eine zweigeteilte Socke, die aber hier unten verbunden ist. Damit wird die Ferse nochmal besser hinten gesichert, dass man vor allem beim Beschleunigen nicht aus dem Schuh rausrutscht. Deshalb auch die Socke nochmal deutlich höher. Finde ich optisch sehr cool, aber viele sagen, das stört die eher. Von der Performance macht es aber eigentlich relativ viel Sinn. Und er kommt auch gut und dadurch in den Schuh rein. Was den Touch angeht, muss man sagen, dass der Predator hier auf jeden Fall eine Überraschung ist. Viele denken nämlich aufgrund dieses Dimension Ohrmaterials ist der Schuh, er hat ja keinen direkten Touch, weil natürlich hier Spikes am dem sind. Aber das Ohrmaterial an sich ist sehr, sehr weich, vor allem nach der Einlaufphase einen unglaublich direkten Touch. Ist am Anfang auch ein bisschen Gewöhnungssache, sich damit mit dem Schuh zurechtzufinden, wenn man es noch nicht gespielt hat. Der Grip ist auf jeden Fall, man spielt es auch mit der Hand drüber geht, auf jeden Fall krass. Das sollte man wie gesagt ja beachten. Wenn man einen Schuh eingespielt hat und weiß, wie man ihn einsetzen muss, kann man definitiv sagen, für alle, die gerne Bananenplanken schießen oder mit der Innenseite, Lange, präzise Pässe beispielsweise schlagen wollen, haben hier auf jeden Fall einen Vorteil. Zum Predator Free gibt es hier schon ein ausführliches Review, aber das ist natürlich das Top-Performance-Modell. Das sieht man beispielsweise auch hier an der Split-Sole. Wir haben die Control-Frame-Sole, sprich wir haben hier im Mittelfußbereich keine Sohle. Das hilft immer für mehr Beweglichkeit, vor allem aus dem Beschleunigen, aus der Kurve. Muss man das auf jeden Fall erstmal optischen Lob aussprechen, ich finde es sieht sehr, sehr cool aus. Aber auch von der Performance macht das definitiv Sinn. Schauen wir uns mal den Adidas Predator Freak Point One an, das ist nämlich das Top-Performance-Modell mit Schnürung logischerweise. Und man muss sagen, hier sind die Spikes fast identisch dieses Mal zum Elite-Modell angebracht, beziehungsweise zum laceless modell beim Mutator war das Ganze nicht so Da war ein Unterschied zwischen der Spikeform bei dem, Predator, äh, bei dem Mutator Point One und dem Mutator quasi in der Plus-Variante. Hier sind die Spikes aber von der Aggressivität genau gleich angeordnet, was aber auffällt ist, dass die Spikes etwas verringert sind, vor allem hier an der Schnürung logischerweise keine ähm, Spikes vorhanden, außerdem die Socke nicht ganz so aggressiv, aber auch hier wieder die zweigeteilte Socke, die geht nicht ganz so weit nach hinten, das liegt daran, dass sie hier natürlich eine Schnürung haben und dadurch natürlich der Fußballschuh hier nochmal gut angepasst werden kann. Was auch hier zur Passform gilt, wir die haben diesmal einen Fußballschuh, der nicht mehr so groß ausfällt wie der Mutator damals, da muss man wirklich eine halbe bis fast ganz nur kleiner kaufen. Hier kann man auf jeden Fall true to size gehen. Für mittlere Füße auf jeden Fall perfekt. Falls man leichten äh, Plattfuß und Vorderfußbereich hat, kann man den Schuh definitiv noch tragen. Auch mit schmalen Füßen ist das kein Problem, sofern man die Variante mit Schnürung nimmt. Auch hier wieder die Control Frame Außensohle, sprich die Split-Sole. Natürlich nicht wie hier in diesem ja, reflektierend durchsichtigen Look, sondern ja, etwas schlichter gehalten, aber von der Performance wie gesagt identisch. Deshalb auch hier ein Fußballschuh der wirklichen Test durch sein Obermaterial ein sehr, sehr großes Ergebnis bekommen hat. Denn wir haben, wie gesagt, einmal einen soften Touch, aber gleichzeitig auch extrem guten Grip. Zwischen diesen beiden Modellen gibt es also keinen riesen Unterschied, bis auf die Schnürung, da es natürlich auf jeden Fall einen Unterschied geben. Und auch die Socke. Hier sollte man einfach wissen, ob man die richtige Fußform für das Laces-Modell hätte oder doch lieber zur Schnürvariante zurückgreift. Weiter geht's mit dem Adidas Predator Freak Point 2. Das ist dieses Modell hier. Das ist das erste Takedown-Modell aus der Predator-Reihe. Und was natürlich direkt auffällt, das hat mir auch schon im Test, tatsächlich gibt es auch hier das Demon skin o was für ein fußballschuh definitiv besonders ist. Wir haben nämlich hier die 139 Euro Variante, als einen großen Unterschied, beispielsweise hier zur 269 Euro Variante. Die Spikes sind zwar verringert hier im Obermaterialform, auf der Außenseite deutlich reduziert. Nichtsdestotrotz also ist die Form auch wieder identisch zum Freak Point One und Freak Plus. Sprich auch hier kann man auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Grip erwarten. Was den Grip angeht, performt auch dieses Obermaterial, auch wenn hier nicht so viele Spikes vorhanden sind. Der Touch an sich ist nicht ganz so direkt wie beim Freak Point One oder vor allem beim Freak Plus. Das ist hier eher ein bisschen gepolstert, also ein bisschen dicker ist es auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz also hat dieser Fußballschuh tatsächlich... Was das Thema Ballgefühl angeht, für einen dann fußballschuh ein gutes Ergebnis, kann man nicht anders sagen. Was hier auf jeden Fall ein Unterschied ist, ist zum einen die Socke, die ist hier quasi in zwei Teilen, aber nur auf der einen Seite läuft es quasi in den Fersenbereich rein und sie ist deutlich flexibler und weicher als jetzt hier zum Beispiel im One oder Free Plus. Das hatte ich am Anfang so ein bisschen bedenkt, okay, dann ist der Lockdown nicht ganz so gut. Dadurch, dass wir aber eine Schnürung haben, wird das Ganze relativ gut kompensiert. Auch im Fersenbereich haben wir eine kleine Verstärkung, weil die Socke, wie gesagt, nicht ganz so stabil ist wie beim 3.1. Außerdem, was natürlich hier zu beachten gilt, ist die Sohle. Wir haben hier auf den ersten Blick tatsächlich wieder die Control Frame außensohle aber man kann sehen, das Ganze ist nur aufgemalt, sprich, das ist nicht der Fall. Wir haben hier eine ganz normale Sohle. Optisch, wie gesagt, fällt das Ganze gar nicht so krass auf. In der Performance bekommt man es auf jeden Fall, aber ist kein Riesen-Nachteil, weshalb wir diesem Take-Down-Fußballschuh tatsächlich im ja, Review ein gutes Ergebnis äh, zugeschrieben haben. Wer also ein bisschen Geld sparen möchte, aber trotzdem das dienensgehobem Material sich für sich nutzen möchte, kann natürlich hier perfekt auf den Freak Point 2 zurückgreifen. Kommen wir jetzt zum Adidas Predator Freak Point 3 in der Laceless Variante. Sprich hier das take modell für 100 Euro, um haben wir auch einen Laceless-Fußballschuh, was direkt auffällt. Von der Form her für einen Laceless-Fußballschuh meiner Meinung nach ich auch die relativ cool. Was aber natürlich direkt ins Auge fällt ist das Demon skin das tatsächlich kein Demon skin ist. Das Ganze ist nur aufgemalt, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass es quasi hier aufgemalt ist, weil von der Optik bringt es natürlich nicht viel. Ist aber einfach, dass der Fußballschuh ja mit dem Freak, zu der Free Cry ganz gut passt. Hier nennt sich das Ganze nämlich Demon Scale Rohmaterial. Das ist quasi so eine leichte Beschichtung auf dem Obermaterial. Das soll auch ja nochmal zusätzlich Grip bieten. Ich muss sagen, in der Testphase habe ich das nicht ganz so gut gespürt, dass es zusätzlich das Grip gibt. Was aber auffällt, das Obermaterial ist tatsächlich relativ weich. Damit kann man auch einen guten Touch erwarten, obwohl es wie gesagt ein Point-Free-Modell ist. Was natürlich hier auf jeden Fall zu beachten ist, dass wir keine Schnürungen haben. Im Test haben wir auf jeden Fall festgestellt, mit mittleren Füßen hat man tatsächlich einen relativ guten Lockdown, definitiv aber kein Vergleich zum Freak Plus. Das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Da liegt aber auch ein riesen Preisunterschied von 160 Euro dazwischen. Das sollte man wie gesagt auch natürlich im Hinterkopf behalten. Optisch fand ich den Schuh im Fuß gar nicht so verkehrt. Es fällt gar nicht so krass auf, dass wir hier einen Techdown-Fußballschuh haben. Aber von der Performance spürt man hier auf jeden Fall einen Unterschied zu den Top-Varianten. Wie gesagt, das liegt aber auch am Preis. Was die Sohle angeht, haben wir hier die gleiche Sohle wie beim Freak Point und zwar auch wieder die optische äh, Control Frame Außensohle, aber von der Performance eine ganz normale äh, Sohle. Der Lockdown und der Halt im Schuh war okay. Muss natürlich darauf achten, dass man hier die richtige puffy ja wirklich zum Schuh braucht. Ansonsten sollte man wie gesagt lieber auf die Variante mit zurückgreifen. Nichtsdestotrotz ein Laceless-Fußballschuh als Takedown-Fußballschuh ist natürlich eine coole Idee, da viele auch gerne diesen Laceless-Look haben. Aber wie gesagt, unsere Empfehlung ganz klar den Fußballschuh vorher anzuprobieren. Nur so wisst ihr natürlich, ob die Passform auch zu eurer Fußform passt. Kommen wir jetzt mal zu einem kleinen Fazit, um zu gucken, ja, welcher Fußballschuh ist das beste Preis Leistungsverhältnis und welchen Fußballschuh würden wir euch empfehlen. Ich werde auf jeden Fall immer auf den Freak Point One oder Free Plus, wobei ich lieber die Variante mit Schmier Spiele zurückgreifen. Der Schuh hat einfach nochmal mehr Features und damit natürlich auch noch ein bisschen bessere Performance. Nichtsdestotrotz auch der Freakpoint 2 ein sehr gutes Ergebnis für alle, die ein bisschen Geld sparen wollen, dann lege ich auf jeden Fall das Modell. An die Hand. Beim Lacedessel-Modell wäre ich an meiner Stelle vorsichtig. Ich würde den Schuh definitiv vorher anprobieren, um zu gucken, ob er wirklich den Lockdown habt. Ansonsten würde ich immer auf die lace variante zurückgreifen. Auch hier zum Beispiel der Point 2. Kostet zwar 40 Euro mehr, hat aber auch nochmal einen besseren Touch und ihr habt tatsächlich auch jedes Demons-General-Material. Deshalb würde mich mal interessieren, Leute, welchen Fußballschuh würdet ihr wählen, welchen findet ihr am besten? Lasst gerne mal Feedback in den Kommentaren da. Ich hoffe, wir konnten euch mit diesem kleinen Vergleichsvideo erklären. Ja, welcher Fußballschuh was drauf hat, was es zu beachten gilt. Man kann natürlich sagen, mit jedem Fußballschuh kann man definitiv gut Fußball spielen, aber das Ganze ist ähnlich wie mit Sportwagen. Sprich, mit einem normalen Auto kommst du auch von A nach B, mit Sportwagen hast du vielleicht ein bisschen mehr Spaß. Und so ist es beispielsweise beim Predator Free Plus oder auch Point One. So ist zumindest meine Meinung. Bin gespannt, was ihr zum Thema sagt. Gerne Feedback in den Kommentaren da lassen. Bin mal gespannt, auf welchen Schuh eure Wahl fällt. Das war's von mir mit einem kleinen Vergleichsvideo zum Adidas Predator Freak. Ich hoffe, wir konnten euch damit weiterhelfen. Feedback, wie gesagt, in den Kommentaren da lassen. Falls ihr euch die Fußballschuhe aus dem heutigen Video sichern wollt, Link zum Sport 2000 Online-Shop findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Eure Meinung gerne mal da lassen. Falls das Video euch gefallen hat, Daumen nach oben lassen. und natürlich den Kanal abonnieren, so wird sie uns auf jeden Fall unterstützen. Bis dahin, Leute, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und